und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger, dem Video, ja ich sage mal fast Blog im Internet rund ums Thema Digital Marketing. Heute geht es ums Thema, welches ist für mich das richtige CMS, also das richtige Content Management System und es gibt auch noch zwei Content Management Systeme, die eigentlich nicht in diese Kategorie reingehören, ich aber trotzdem im Video entsprechend erwähnen möchte. Es geht hier konkret um das Thema Wix, wie auch Jimdo. Jimdo kennt ihr vielleicht, weil im Moment ziemlich viel Werbung gemacht wird mit den beiden Hasen. Der eine Jim, die andere Do, das sind ja zwei verschiedene Hasen, die da ein bisschen Werbung machen. Und bei Wix sieht es etwas ähnlich aus. Ich finde beide Systeme nicht so gut managbar halt für meine Bedürfnisse, der ich auch verschiedenste Webseiten gestalte, mache und tue. Und deswegen bei Wix wie auch bei Jimdo geht es vor allem darum, wenn jetzt irgendein Restaurant ganz kleine Informationen, vielleicht ein, ja, ich sag mal, eine Speisekarte online stellen möchte, ein Kontaktformular, das Team vorstellen. Oder auch zwei, drei Sachen von oder zwei, drei Bilder von ihrem eigenen Restaurant will online stellen, dann reicht Wix und Jimdo äh, völlig aus. Sobald es dann aber ein bisschen ausführlicher wird, so mit Widget rechts und links und äh, Content und vielleicht noch etwas Blog schreiben und so weiter, dann empfiehlt sich natürlich etwas anderes zu nehmen. Und da würde ich sagen, äh, gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt auch da wieder drei Möglichkeiten, die ich dir gerne vorstellen möchte. Es geht um Joomla, es geht um Typo3 oder Typo3, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und natürlich um WordPress, was ich persönlich favorisiere. Bei Joomla gibt es sehr, sehr viele Templates. Da muss man einfach darauf achten, dass man das richtige Framework benutzt und äh, auch schaut von den Versionen her, dass da die richtige Version genutzt wird. Sonst bei einem Upgrade oder bei einem Update gibt es dann entsprechende Probleme auf das neue Framework. Das sollte man also ein bisschen beachten. Ich persönlich habe ein einziges Mal mit Joomla gearbeitet und muss sagen, bin überhaupt nicht der Freund von diesem Content-Management-System. Es ist für mich zu kompliziert aufgebaut und überhaupt nicht logisch. Da ist dann Typo 3 schon wieder etwas anderes. Wobei du bei Typo 3 eigentlich kaum irgendwelche ja, ich sage mal, Einschränkungen hast. Das heißt, bei TYPO3, da lohnt es sich natürlich auch mal ein paar tausend Franken oder ein paar tausend Euro in die Hand zu nehmen und dort wirklich Geld zu investieren für entsprechend gute Webseite, weil bei TYPO3 hast du einen großen Vorteil, das ist nämlich ein richtiges Content-Management-System. Das heißt, dort verwaltest du wirklich deinen content und das ist ein großer Vorteil, weil du kannst zum Beispiel ein Content auf vielen verschiedenen Webseiten oder beziehungsweise Unterseiten darstellen. Und das ist ein riesiger Vorteil. Du kannst auch mehrere Domains, mehrere Webseiten in einem einzigen System verwalten. Ist dann vielleicht ein bisschen komplizierter beim Bearbeiten wo du dann darauf achten musst. Und natürlich, du brauchst bei TYPO3 brauchst du definitiv Programmierkenntnisse, außer die Agentur, mit der du zusammenarbeitest, hat entsprechend äh, dir ein sogenanntes Backend äh, programmiert. Und diesem Backend kannst du dann alles entsprechend äh, ändern, sei das vom Titel, sei das von den Bildern, sei das von den Seiten. Du kannst sie selbst erstellen und so weiter, aber so dass das... Äh, Statische Typo 3 ohne selbstprogrammiertes Backend ist relativ kompliziert aufgebaut. Man braucht da auch ein bisschen Wissen darüber, also ist nicht ganz so einfach. Und dann gibt es eben noch dieses sogenannte WordPress. Das ist eigentlich kein Content-Management-System, eigentlich. Es wird halt heutzutage, ich sage mal in Anführungszeichen, etwas missbraucht dafür. Es gibt auch... Ganz, ganz viele Themes nennt sich das, also ganz, ganz viele Templates beziehungsweise Themes, äh, auch Designs genannt, die du nutzen kannst mit verschiedenen Frameworks, äh, die du da nutzen kannst. Äh, es gibt aber auch ganz einfache, jetzt neu mit äh, dem Gutenberg-Editor, wo du relativ einfach sehr schnell äh, deine eigene Webseite gestalten kannst. Es gibt dann zum Beispiel auch je nach äh, Webseite, die du da oder beziehungsweise je nach Sim, das du nutzt, gibt es auch verschiedene Plugins, die du nutzen kannst, rund um äh, zum Beispiel Slider und Widgets und so weiter, wie das auch äh, schlussendlich aufgebaut ist. Es gibt äh, in den Frameworks, gibt es auch verschiedene sogenannte visivig editoren das heißt du kannst da wirklich deine Webseite komplett A bis Z auch selbst zusammenstellen und ein großer Vorteil ist natürlich bei den äh, CMS-Editoren. Joomla, TYPO3 und WordPress, du kannst das theoretisch, ich sage jetzt mal theoretisch, zu jedem Hoster umziehen. Jetzt musst du natürlich schauen, bei TYPO3 gibt es spezielle Hoster, die dann speziell auf TYPO3 ausgelegt sind. Das gibt es auch für WordPress und für Joomla. Da kannst du dich im Internet einfach ein bisschen schlau machen bei Hostern. Bei mir wird grundsätzlich alles gehostet, weil ich kaufe mir dann höchstens noch einen Server dazu. Wenn es zum Beispiel bei einem Projekt so sein sollte, dass die Webseite zu viel Traffic von meinen Webseiten entsprechend abgreift bzw. braucht auf dem Server. Das heißt, ich bin also auch mein eigener Hoster und die paar Kunden, die ich habe, die sind auch auf meinem Server drauf und deswegen macht das natürlich auch Sinn. Wenn ich jetzt das Ganze mal etwas zusammenfasse, dann ist es so, wenn du sagen wir mal ein Restaurant hast, eine ganz einfache Webseite erstellen kannst oder möchtest und da womöglich sehr viel Geld sparen möchtest, dann kannst du das selbstverständlich über Wix und äh, Jimdo lösen. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere. Es gibt auch äh, von verschiedenen Hosting-Anbietern mittlerweile eine, äh, eine Lösung irgendeinen Site-Creator, wo man auch ganz einfach Webseiten erstellen kann. Also das ist derzeit ein großes Bedürfnis. Wenn du etwas mehr Ansprüche hast, dann empfehle ich dir entweder ein Joomla oder ein WordPress. WordPress ist viel einfacher als Joomla aufgebaut und kann auch relativ schnell gelernt werden. Und wenn es dann wirklich darum geht, dass du verschiedene Webseiten untereinander verlinken möchtest und vielleicht auf verschiedenen Webseiten auch verschiedene Widgets anzeigen möchtest, äh, wenn du mit äh, ganz, ganz großen Webseiten arbeitest, dann empfehle ich dir wirklich ein TYPO3 und dann empfiehlt es sich auch eine Agentur dir zu suchen, die das entsprechend äh, abdeckt. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen einen Einblick geben und äh, ich würde jetzt auch mal sagen, wenn du eine Webseite, zum Beispiel eine WordPress-Webseite angeboten bekommst für 500 Euro, dann äh, mh, würde ich da ein bisschen skeptisch sein, weil äh, das 500 Euro, also da darfst du dann maximal 4, 5, 6 Stunden aufwenden und ob du dann da äh, von der Person eine gute Webseite bekommst, die dann auch schnell ist, die dann auch Suchmaschinen optimiert ist, das wage ich ehrlich gesagt ein bisschen zu bezweifeln mit meiner jetzigen entsprechenden Erfahrung. Gut, dann bleibt mir das Ganze nur noch äh, zu sagen, dass du auf fragdenrosi.ch deine Frage stellen kannst und deine Frage werde ich vielleicht in einem der nächsten Videos hier beantworten. Wie immer ganz einfach am Mittwoch alle zwei Wochen. Man kann nicht sagen, so im Monat zweimal, sondern wirklich alle zwei Wochen am Mittwoch. Und falls du diese Folge auch als Podcast unterwegs hören möchtest, dann schau doch einfach auf der Webseite vorbei, fragdenroger.ch. Dort findest du auch die Zugänge zu meinem Podcast. Und den Podcast kannst du neu auch über Spotify dir anhören. Und da auch das Thema Frag den Roche Einfach danach suchen und schon findest du die ganze Liste, die ich für dich habe. Du kannst dich natürlich auch in meinem Digital Marketing VIP Club registrieren. Der ist zu erreichen unter Lernen mit roger .ch. Genauso wie man sagt, schreibt man es auch. Ich heiße zwar Lernen mit Roger, aber damit ihr wisst, wie die Webseite bzw. die Domain geschrieben wird, Lernen mit roger.ch, alles ohne Punkt und Komma sondern einfach am Stück geschrieben. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen deiner Webseite und wir hören bzw. sehen uns in zwei Wochen wieder.